Noch was zu sein. Play Button. <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Und Fabian ist auch dabei. Ich habe oder wir haben ein Paket bekommen. Und das mache ich jetzt auf. Ich bin so gespannt. So ein riesengroßes Paket. von David Sesam öffne dich Nochmal eine, ein Hindernis mmh, mm, mm, mm. wunderschöne Kekse und was für eine riesenschachtel die werden wir zu Tritt festbarn. <lacht> Geldbuben die essen wir zu dritt, vielleicht ist noch was drin, aber die krieg ich wieder, Natürlich. da kriegst du nur ein Drittel. Ach da ist ein Brief, dann lese ich erstmal den Brief, ehe ich weiter Ah, also ich darf den Brief nicht vorlesen. Ist aber schade, so ein schöner Brief. Schade, schade. Papier. Also wenn ich entschuldige, wenn ich das Paket wieder den Willen aufmache. Aber ich, hab, ich denke, dass mit der Brief bewahrt ist. Ich hoffe. Mm. Mm. Ja, Das passt ja wunderbar. Ein wunderbarer tibo kaffee Den trinke ich aber alleine. Den kriegt er <lacht> nichts davon ab. noch was zu sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Das sieht sehr geheimnisvoll aus. Ein Playbutton? Ich bin ganz aufgeregt. Oh nein. Ach, das ist aber wunderschön. Das ist aber echt echt wunderschön und was für eine Arbeit. Da müssen wir einen tollen Platz finden. Ich hoffe, ich darf es vorlesen. Das ist eine Metallplatte, und da ist sind Blumen reingeritzt, Tiere, Schmetterlinge, eine kleine Maus und ein Gedicht. Also, ich hoffe, ich darf es vorlesen. Das ist ja sowas von wunderschön. Es ist so gegen das Licht schwer zu, zu sehen, aber hier kann ich es lesen. Zeitlos und bekannt in fast jedem Land, erblühen sie aufs Neue, die alten Sagen und Legenden, die lang vergessen, ihrer zu gedenken. Von Rittersleut und Fabelwesen, Zauberern und Könige, erblühen sie wie einst mit ihren Geschichten und bereichern uns durch alle Schichten. Den Botschaften und Lehren sollte man sich nicht verwehren und somit die Marmeladenoma ehren. David, ich bin so was von gerührt, ich muss fast ein bisschen weinen, David. Das ist so, so wunderschön. So wunderschön. Ich hoffe, ich darf es aufhängen. Ich bin ganz gerührt und ganz, ganz, ganz arg erfreut. Das ist ein wunderschönes Geschenk und so viel Arbeit. Und ich hänge es auf, wenn ich darf. Oder soll ich noch warten, bis er Antwort gegeben hat? Ich würde noch warten. Ja. Und dann äh, werde ich deinen Nachnamen mit einer Blume zukleben, wenn ich es aufhängen darf. Vielen, vielen Dank, David. Ich werde dir Sonntagabend, wenn meine ganze Bande weg ist, <lacht> wenn ich wieder Zeit habe, werde ich dir gleich einen Brief schreiben. Danke, danke. Hallo liebe Baumladen Oma und Janik. Da ich keinen Nachname dabei kann ich erstmal zeigen, wie sehr schön das gemalt und geschmückt ist. Kann man das sehen Janik? Mhm. Ich bewundere eure Videos. Du erinnerst mich an meine Oma, die leider 2008 verstorben ist. Da war ich zwar noch klein, aber ich habe dieses Geschehen nicht so realisiert. Mein Bruder ist weggezogen und seitdem ist mir auch oft langweilig. Meine Oma hat mir auch immer Geschichten aus ihrem Leben erzählt, auch Märchen vorgelesen. Als Ersatz schaue ich eure Videos. Janik darf natürlich nicht wählen. Abends, wenn ich im Bett liege, auch eure Streams schaue ich, die Vlogs auch. Es ist sehr schön, dass es so einen tollen Kanal gibt. Und die Aktion von Gronk war auch sehr toll. Abschließend wünsche ich euch noch viel Gesundheit, das Wichtigste, Glück und Erfolg auf YouTube. Euer Michi, aus, äh, aus, aus, ja. Euer Michi ist übrigens ein schöner Ort in der Oberpfalz. Ich bitte um ein Autogramm. Meine Adresse ist auf der Rückseite zu finden. Schnell zu denken. Mich würde es sehr freuen, wenn du antworten würdest. Außerdem lege ich eine Briefmarke bei für das Autogramm. Gott sei Dank wieder einer, der Briefmarken beilegt. Ich muss euch immer wieder darum bitten, Briefmarken beizulegen, weil ich diese ganze viele Post finanziell nicht mehr tragen kann. Müsst ihr verstehen, bitte. So, jetzt kommt der Nächste, liebe Marmeladenoma und Janik. Ich heiße Kilian und bin 13 Jahre alt und ein Herz. Ich komme über Gronkh auf deine Videos, wie die meisten anderen. Ich gratuliere dir nochmal für den Videopreis. Ich finde eure Videos super, super cool. Und du bist vor der Kamera und Janik macht die Technik hinter der Kamera. Ein Herz. Könntest du mir ein Autogramm schicken? Briefumschlag mit Adresse liegt bei. Wie bist du auf den Kanal Namen gekommen? Liebe Grüße, dein Kelian. Ich kann nicht so gut malen, darf vorgelesen werden, was ich hiermit gemacht habe und Antwort hat er schon. Und auch ein Autogramm. Nun sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jani.